Du beginnst nach der letzten Reihe mit drei Luftmaschen. Die erste Luftmasche nach der Häkelnadel lässt du aus. Die erste Schlinge der Marguerite liegt bereits auf der Häkelnadel. Für die weiteren vier Schlingen stichst du in die folgenden Einstichstellen ein und holst jeweils den Faden durch. Zweite Einstichstelle in die Luftmasche einstechen. Dritte Einstichstelle in die nächste Luftmasche einstechen. Vierte Einstichstelle in die erste Masche der Reihe einstechen. Fünfte Einstichstelle in die nächste Masche einstechen. Es liegen nun fünf Schlingen auf deiner Nadel. Du holst den Arbeitsfaden, ziehst ihn durch alle fünf Schlingen und häkelst eine Luftmasche.